Bei dem Projekt Saturnbeam hat es vor circa zwei Wochen einen Rugpull gegeben und wie es aussieht, konnte sich das Team mit sämtlichen Einlagen, die dort hinterlegt waren, aus dem Staub machen. Betroffen sind Assets im Wert von circa 10 Millionen US-Dollar und scheinbar war das Projekt von Anfang an inklusive des IDOs ein riesengroßer Scam. Also Leute, natürlich habe ich in meinen letzten Videos immer wieder gewarnt dass es riskant ist, in ein Ökosystem wie Moonriver so früh zu investieren, dass die Gefahr von Scams und Rugpulls da besonders groß ist. Und ich hoffe jetzt auch, ihr habt euch irgendwie dran gehalten und ihr habt nicht allzu viel investiert und seid auch nicht allzu stark betroffen. Ja, und auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, wie sich das anfühlt. Und egal, wie klein der Betrag ist, den man auf diese Weise verliert, ihr habt auf jeden Fall großes Mitgefühl. Es ist immer ein richtig doofes Gefühl, wenn man auf diese Weise reingelegt wird und auf diese Weise seine Assets verliert. Ich selber bin jetzt auch betroffen von dem Rugpull. Ich hatte ja im letzten Video eine Stablecoin-Einlage bei OneSwap gemacht und diese OneSwap-Einlage dann in Höhe von mehreren tausend Euro äh, bei Saturnbeam gestaked. Und naja, das soll jetzt erstmal nicht so wichtig sein. Jedenfalls für alle, die betroffen sind von diesem Rugpull, mache ich jetzt dieses Video. Vielleicht hilft es euch ja, wenn jemand so viele Infos wie möglich zu dem Thema zusammenträgt. Aber direkt vorweg gesagt, so richtig, richtig viel kann man eigentlich nicht machen. Denn ähm, es ist zwar so einiges in Arbeit da draußen. Es gibt ein paar Leute, die sehr engagiert versuchen, das Ganze aufzuklären und die Täter äh, auffindbar zu machen. Aber momentan sieht es nicht allzu erfolgsversprechend aus. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch etwas Gutes dabei raus. So, was kann ich also jetzt für euch tun in diesem Video? Zuallererst geht es natürlich um den Saturnbeam Rugpull und zwar hauptsächlich um die Frage, was ist da passiert, was ist da genau abgelaufen und ähm, dann muss man als zweites auch auf jeden Fall über die Rolle von Moonswap sprechen, denn Moonswap ist ja die Plattform, über die der IDO von Saturnbeam gelaufen ist. Das heißt, der SAT-Token wurde gelauncht über das Launchpad von Moonswap und hier ist es also wichtig, mal genauer hinzuschauen, wie hängt Moonswap eigentlich zusammen mit Saturnbeam? Die nächste Frage ist natürlich, was kann man tun, wenn man betroffen ist? Und ich hatte es ja eingangs gesagt, also so richtig viel machen kann man nicht. Es gibt nicht allzu viel Hoffnung. Es ist da draußen von der Community einiges in Arbeit. Man versucht irgendwie rauszufinden, wer jetzt hinter Saturnbeam steckt. Aber das Ganze ist tatsächlich nicht wirklich von Erfolg gekrönt bisher. Es kann natürlich aber sein, dass sich das ändert, dass noch irgendwas rauskommt und dann ist die Frage, wie erfährt man das, wenn sogar Assets zurückkommen sollten, wo bekommt man die und so weiter. Und da habe ich ein paar Infos zusammengetragen, ein paar Stellen, an denen man sich da schlau machen kann, wo man am besten auch eine ganze Weile noch am Ball bleibt. Dann habe ich noch eine Alternative zu Saturnbeam ausfindig gemacht, denn wir haben ja auf Moonriver nicht allzu viele, ich glaube sogar gar keine Yield-Aggregator. Saturnbeam war ja ein Yield-Aggregator, der das Yield-Farming automatisiert. Und ähm, da gibt es jetzt ein neues Projekt, das auf äh, Moonriver gestartet ist, das aber auf anderen Blockchains schon sehr etabliert ist. Wo also im Grunde die Möglichkeit eines Scams und eines Rugpulls relativ unwahrscheinlich ist. Natürlich muss man selber immer ein bisschen auf sich aufpassen. Ähm, aber diese äh, Alternative die bietet sich an, wenn man also jetzt auf der Suche ist nach einem Yield Aggregator auf Moonriver. Zusätzlich habe ich noch zwei kleine Themen, die ich hinten anfüge. Und zwar einmal, ähm, Moonswap ist ja für mich jetzt nicht mehr allzu vertrauenserweckend. Ähm, und äh, deshalb habe ich mich nach einer Alternative umgesehen. Ich möchte natürlich weiterhin auf Moonriver investieren. Von so einem Rückschlag lasse ich mich nicht entmutigen. Es braucht nur einfach eine Alternative zum Moonswap und die ist jetzt ganz klar Solarbeam. Und auch auf Solarbeam finden IDOs statt. Die Strategie hier war ja die ganze Zeit jetzt in IDOs zu investieren, um möglichst früh in Projekte reinzukommen, die dann am Start sind, wenn Moonriver sich etabliert hat. Die Strategie mit den IDOs, die machen wir einfach weiter. Aber nicht mehr auf Moonswap, sondern auf Solarbeam. Da kommt jetzt ein IDO, der meiner Meinung nach jetzt nicht allzu großartig ist. Aber es ist natürlich schön, wenn man mal klein anfängt mit einem überschaubaren Projekt und einfach jetzt mal schaut, wie funktionieren IDOs auf Solarbeam. Und dann gebe ich noch eine kleine Vorschau auf eine neue Videoreihe, die ich jetzt starten werde, und zwar kommen ja jetzt am 11.11. .11. die Crowdloan-Kampagnen und die Parachain-Auctions auf Polkadot raus. Das ist meiner Meinung nach eine Riesenchance, in das Polkadot-Ökosystem sehr, sehr früh einzusteigen. Und deshalb mache ich auch eine eigene Videoreihe dafür. Das Thema ist relativ komplex und ähm, es ist wichtig, da sehr früh sehr gute strategische Entscheidungen zu treffen. Deshalb fange ich mit dieser Videoreihe hoffentlich diese Woche an. Was genau ist jetzt eigentlich passiert bei dem Saturnbeam Rugpull? Saturnbeam war ja ein Yield Aggregator auf Moonriver und dabei ging es darum, dass man also das Yield Farming auf anderen Plattformen wie zum Beispiel Moonswap oder Solarbeam oder, Solar oder OneSwap automatisieren konnte und dadurch höhere Erträge erwirtschaften konnte und deshalb haben die User zunächst einmal, die jetzt betroffen sind, bei Moonswap ihre Assets eingelegt, hier in diesem Beispiel eben USDC und DAI in einen Liquidity Pool, der bei Moonswap zur Verfügung stand. Aber das Ganze ist eben auch mit Liquidity Pools von Solar Beam und von OneSwap abgelaufen. Bei OneSwap, das ist ja ein Stablecoin Exchange, habe ich ja selber investiert und auch eine Assets, die bei OneSwap im Liquidity Pool waren, bei Saturn Beam eingelegt. Und Saturn Beam hat dafür Volts, sogenannte Volts, zur Verfügung gestellt das sind also quasi Smart Contracts, in die man seine LP Tokens, die man also für die Einlage im Liquidity Pool bei Moonswap, Solar Beam oder OneSwap erhalten hat, die konnte man also in diese Vaults einzahlen und dann wurde dort automatisch das Yield Farming übernommen. Das heißt die Rewards von Moonswap, zum Beispiel der Moon Token oder bei Solar Beam der Solar Token, die wurden also automatisch geharvestet, wieder eingelegt in die entsprechende Plattform und dadurch ergibt sich natürlich eine sehr gute Zinseszinsentwicklung, denn je öfter bei einer Zinseszinsentwicklung verzinst wird, desto höher ist letztendlich der Ertrag. Das hat also Saturnbeam automatisiert über diese Volts und zunächst mal sind also Volts in der Version 1 und in der Version 2 rausgekommen und diese Volts sahen zunächst einmal auch sehr sicher aus. Es gab da keine Möglichkeit, zumindest denke ich, ist es so gewesen, keine Möglichkeit, einen Rugpull durchzuführen. Die Einlage sah also zu dem Zeitpunkt noch relativ gut aus. Und wenig später hat es dann eine Migration des Codes gegeben auf eine Volt-Version Nummer 3. Das war ungefähr Mitte September und Anfang Oktober. Das Ganze ist auch auf... Twitter groß angekündigt worden. Man hat dann irgendwie gesagt, also wir äh, migrieren jetzt auf V3. Das ist ein Riesenfortschritt, weil das Yield Farming noch besser abläuft. Wir haben ganz viele Code-Optimierungen vorgenommen und so weiter. Und dann gab es also nur noch die V3-Volts und die Leute wurden aufgefordert, von V2 auf V3 zu migrieren, also ihre Assets zu entnehmen und dort wieder einzulegen. Und das haben die allermeisten auch gemacht, beziehungsweise die Leute, die später kamen, die also erst kamen, als die V3-Volts schon da waren, die haben eben direkt den V3 eingelegt. Und leider war in diesem Code von den V3-Volts ein ähm, Codeanteil enthalten, der es den den Betreibern dieser Plattform ermöglichte, sämtliche Assets aus diesem Volt rauszunehmen. Dieser Code war ein bisschen versteckt, aber man hätte ihn durchaus finden können. Aber offenbar ähm, hat es nur wenige Leute gegeben, die das auch gefunden haben. Die haben das dann in den entsprechenden Telegram-Gruppen von Saturnbeam gepostet. Die Administratoren haben dann diese entsprechenden Beiträge gelöscht, sodass also die allerwenigsten davon mitbekommen haben. Und am 9.10. hat es dann diesen Rugpull gegeben, wo quasi die Betreiber sämtliche Assets aus den V3-Volts rausgezogen haben und dann verteilt haben, auf verschiedene Wallets, unter anderem auf der Binance Smart Chain, über AnySwap dann eben rausgeforkt und über ähm, auf Ethereum. Und natürlich ist auch einiges auf Moonriver verblieben. Wenn jetzt jemand noch mehr Details zu diesem ganzen Vorgang wissen will, es gibt hier auf GitHub einen Artikel von jemandem, der die ganzen Infos zusammengetragen hat, die es bisher gibt. Die Adresse ist ein bisschen kompliziert, um die jetzt vorzulesen. Deshalb ist sie unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Artikel wird zum Beispiel auch beschrieben, wo die ganzen Assets liegen, die jetzt beim Rugpull geklaut wurden. Und dann gibt es hier auch noch eine technische Beschreibung, wie der Rugpull abgelaufen ist und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich ganz interessant für diejenigen, die da ähm, äh, mehr Infos brauchen und so ein bisschen technisch versierter sind. Unter anderem gibt es hier auch die Smart Contract Adressen von den einzelnen Vaults, auch die, Info, die bekommt man ja nicht mehr, weil die Webseite von Saturn Beam ist weg. Das heißt, es gibt keine grafische Oberfläche mehr, wenn man irgendetwas machen möchte mit den Smart Contracts, die ja noch da sind. Aber die Assets sind nicht mehr da, nur die Smart Contracts sind noch da. Aber wenn man irgendwas mit den Smart Contracts machen muss, dann findet man hier also entsprechend auch die Smart Contract Adressen auf der Blockchain. Wenn man über den Rugpull bei Saturn Beam spricht, muss man sicherlich auch über das Projekt Moonswap sprechen, denn der SAT-Token, der Token von Saturnbeam wurde über Moonswap gelauncht in einem IDO und zwar über das sogenannte MoonPad, das ist eine Plattform von Moonswap, über die IDOs durchgeführt werden und ähm, hier wurde also auch der Token, der SAT-Token von diesem Projekt aktiv beworben. Hier sieht man zum Beispiel einen Tweet, der stammt vom noch vom 6. Oktober, also ganz kurze Zeit, wenige Tage vor dem Rugpull, wurde hier im Werbung gemacht dafür, dass also jetzt das zweite Projekt, nämlich Saturnbeam, hier auf dem Moonpad gelauncht wurde und jetzt auf einem Allzeithoch von 136 Dollar ist. Soweit ich weiß, ist es sogar noch auf 149 Dollar hochgegangen. Drei, fast 43-facher ähm, Return of Invest. Hier Glückwünsche an das Saturn-Team und they keep on delivering. Und das hat sich ja nun wirklich überhaupt nicht bewahrheitet. Hier ist überhaupt nicht wirklich was delivered worden. Das ist aber noch nicht wirklich alles, denn ich finde, dass dieser ganze Vorgang hier von Moonswap sehr, sehr schlampig gehandhabt wurde. Denn natürlich kann man erwarten von einem Projekt, das ein IDO für einen Token macht, dass da irgendeine Due Diligence stattfindet, dass überprüft wird, ist das Projekt seriös, was ist das für ein Team und so weiter. Das ist hier offenbar nicht wirklich passiert. Man ist sehr blauäugig an die ganze Sache rangegangen und in der Folge dieses dieser Katastrophe, dieses Saturnbeam-IDOs, in dem man ja in äh Quatsch, dieses Saturnbeam-Rugpulse, in dem man ja durch den IDO auch eine entscheidende Rolle gespielt hat, hat man eigentlich erstmal beschlossen, die ganze Kommunikation total runterzufahren und äh, gar nicht zu reagieren. Ähm, zum Beispiel hat es hier beim Moonpad noch andauernd einen äh, diesen Saturn-Beam-IDO gegeben als ähm, als Werbung hier. Und es wurde nirgendwo darauf hingewiesen, dass das jetzt ein Rugpull war, dass hier irgendetwas schiefgegangen ist. An dieser Seite wurde eigentlich überhaupt nichts unternommen. Das ist jetzt gerade mal seit ein, zwei Tagen, dass hier also, das heißt, wir haben hier über 10, 14 Tage ähm, quasi nichts, äh, hier war wirklich keine Reaktion in der Zeit. Und äh, erst nach 10, 14 Tagen hat man also den Saturn-Beam, IDO hier weggenommen. Viel besser wäre es natürlich gewesen, dazu zu stehen und hier einfach einen Hinweis zu schreiben, dass es ein Rugpull war. Ähm, genauso wie man hier bei Moon Farm, also bei der Farming-Plattform, ähm, hier immer noch einen Button hatte, Yield Aggregator, auch der ist erst seit ganz kurzer Zeit, seit zwei Tagen verschwunden. Man konnte hier also immer noch auf Yield Aggregator klicken und landete dann bei Saturn Beam. Beides, sowohl der Moon, das Moonpad als auch das Moon Farm. Ähm, Thema hier nicht allzu schlimm, weil weder bei Moonpad konnte man noch in Saturnbeam investieren, also das Ganze hat nicht nirgendwo hingeführt, ist also sicherlich kein Schaden dadurch entstanden wirtschaftlich. Genau wie hier bei dem Yield Aggregator Button, Saturnbeam ist ja weg, wenn man da drauf geklickt hat, ist man auf eine Seite gekommen, die nicht mehr existierte, hier kann also wirklich eigentlich nicht viel passieren, aber... Es ist immerhin äh, nicht besonders schön, man hätte das hier entfernen müssen, man hätte hier einen Hinweis schreiben müssen. Man sieht auch hier am Twitter von äh, Moonswap, da gibt es also tatsächlich hier nur diesen einen Tweet. Dieser eine Tweet besagt jetzt also hier Saturnbeam, das ist quasi kurz nachdem der Rugpull passiert ist, ne? also ein Tag später. Ähm, Saturnbeam, ihr habt hier 24 Stunden Zeit, die äh, Kohle zurückzugeben. Ist ja alles traceable auf der Blockchain, also man kann alles nachvollziehen auf der Blockchain. Und äh, die ganze Moonriver-Community ist an dem Fall dran. Eine total bescheuerte, leere Drohung, die irgendwie äh, sicherlich beim Saturnbeam-Team für einige Lacher gesorgt hat, denn da ist nichts hinter. Die naive Idee dahinter war sicherlich, dass das schon mal in der Vergangenheit geklappt hat, dass man also quasi den Hackern, die jetzt irgendwelche Assets entwendet haben, gedroht hat und gesagt hat, wir kennen euch, wir wissen, wer ihr seid, gebt die Kohle zurück oder wir lassen euch aufliegen. Aber da war in der Regel auch eine substanzielle Bedrohung hinter für die Hacker, dass man also nachweisen konnte, dass man die Identität aufgedeckt hatte oder ähnliches. Und hier, das ist einfach nur eine leere Drohung. Ich weiß überhaupt nicht, was die hiervon erwartet haben, dass sie von Saturnbeam jetzt die Sachen wirklich wiedergeben. Keine Ahnung, jedenfalls ähm, äh, nicht besonders erfreulich das Ganze und ähm, nicht besonders hilfreich. Und dann hat es später noch einen ähm, etwas, ich sag mal, verschämten Hinweis, also einen Retweet darauf gegeben, dass das Team von Moonbeans mindestens mal ein Tool entwickelt hat, mit dem man quasi äh, Einlagen, die in den V2-Contracts, wo aber fast nichts drin war, wieder zurückholen kann. Das hat man einfach nur retweetet und dann geht es hier ganz fröhlich weiter mit einem BoltSwap Swap Airdrop, mit dem man selber eigentlich auch gar nicht direkt was zu tun hatte. Das hat man sich dann auf die Fahnen geschrieben. Und hier geht es wirklich nur noch um den Bolt Swap Airdrop. Auf Twitter ist sonst nichts zu Saturn Beam zu finden. Kein Hinweis, dass der Rugpull passiert ist. Kein Hinweis, was mit den Assets ist und so weiter. Man hat inzwischen... Die Tokens, die beim IDO noch übrig waren, die nicht an Saturn-Beam überwiesen wurden, die später erst überwiesen werden sollten, zurückgegeben an die Leute, die in den IDO investiert haben. Ich habe aber auch in meinem letzten Video erzählt, dass das ja nicht allzu viel war. Bei mir war es also unter einem, einem moonriver an Wert, also unter 200-300 Dollar, die investiert wurden und ein Teil davon ist zurückerstattet worden. Auch hierzu nichts im Twitter-Account, keine einzige Meldung dazu. Das ist aber wohl offenbar tatsächlich passiert. Man hat also ein paar von diesen investierten Tokens, die man da bezahlt hat, hat man wohl wieder zurückgekriegt. Was jetzt auch noch besonders merkwürdig ist, sagen wir mal, so in Anführungszeichen, das ist, dass also Offenbar, wie man hier jetzt im Telegram-Channel von Moonswap irgendwo nachlesen kann, dass die Treasury von Moonswap, nämlich also die Tokens, die zur Finanzierung dieses ganzen Projektes noch übrig sind, dass diese Tokens auch bei Saturnbeam eingelegt wurden, dass also die, ähm, das Team von Moonswap selber von dem Rugpull betroffen war. Es ist inzwischen auch... Ähm, Absoluter Konsens in der Community, dass also Moonswap und Saturnbeam zwei unterschiedliche Teams sind, dass sie also nicht unter einer Decke stecken. Das ist also mehr oder weniger ausgeschlossen. Es war natürlich auch eine Theorie und diese Theorie wurde dadurch angefeuert, dass also diese M-Swap-Tokens, die bei Saturnbeam eingelegt waren, wie durch ein Wunder, nicht vom Rugpull betroffen waren. Und das liegt daran, dass sie eben in einem V2-Volt drin waren. Alle Single-Assets-Pools, also alle Assets, die nur aus einem Token bestanden, die nicht aus einer Kombination von Tokens bestanden, wurden nicht auf V3 migriert, waren damit also nicht vom rug -Pool betroffen. Und das hier mag irgendwie ein absolut glück glücklicher Zufall sein. Man möge davon also halten, was man möchte. Jedenfalls... Ist, ähm, sind die Assets, die bei Moonswap eingelegt sind, quasi abgestürzt? Die Menge der Assets ist drastisch runtergegangen. Das Vertrauen in dieses Projekt ist komplett weg. Und aus dieser Grube muss sich das Moonswap-Team erstmal wieder herausgraben. Was kann man jetzt eigentlich tun, wenn man von dem Rugpull betroffen ist? Und wie ich bereits sagte, so richtig viel kann man nicht machen. Die Assets sind weg. Die äh, liegen in irgendwelchen Wallets rum, auf irgendwelchen Blockchains, also Ethereum, Binance, Smart Chain und auf Moonriver. Die ähm, Das Team hinter Saturnbeam, die Scammer, werden versuchen, diese Assets irgendwie rauszuholen. Die Blockchain-Adressen, die Wallet-Adressen werden von der Community beobachtet. Und eventuell schafft man es ja in dem Moment, wo die ähm, Betrüger auscashen wollen, die irgendwie zu erwischen. Zurzeit sieht es aber nicht danach aus. So, Es gibt ein Tool von Moonbeams, Moonbeams und äh, auf dieser Adresse hier auf dieser Seite, das werde ich auch unten verlinken, gibt es ein Tool, das heißt so. Und ähm, hier kann man im Prinzip die Volts auswählen, in denen man drin war. Und vorausgesetzt man war mit seinen Assets noch in den V2 Smart Contracts, nicht in den V3 Volts, sondern in den V2 Volts, was sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dann hat man hier eine Chance, seine Assets wiederzubekommen. Probieren wir es einfach mal aus. Ich war in diesem OneSwap3 Pool drin, wähle den hier aus dem Pool und schickt das Ganze ab. Und ich bekomme jetzt hier die Meldung, no luck, sorry, ist klar, weil ich war da auch gar nicht in V2, sondern ich war in V3. Meine Assets sind also leider wirklich weg und betroffen von diesem Rugpull. Aber klar, es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, hier drauf zu gehen. Dann gibt es zwei Telegram-Gruppen, auf die ich gerne hinweisen würde. Und zwar gibt es einmal die Saturnbeam-Scam-Victim-Gruppe. Gehen wir da auch mal ganz kurz rein. Die Scam-Victim-Gruppe die richtet sich an all diejenigen, die also diesem Rugpull zum Opfer gefallen sind. Hier kann man sich mit anderen Leuten austauschen und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Gruppe hier, die erinnert mich phasenweise an eine Selbsthilfegruppe, denn hier kann man also quasi sein Leid klagen und dann bekommt man von den anderen Leuten äh, in der Regel ganz viel Mitgefühl und ähm, fühlt sich, also es soll wohl so ein bisschen so sein, dass man sich da nicht so alleine fühlt mit seinem Elend, aber diese Gruppe, wenn dann neue Infos kommen und eventuell wieder ein möglicher Verdächtiger äh, auftaucht, der hinter diesem ganzen Projekt stecken könnte, dann verwandelt sich die Selbsthilfegruppe irgendwie in so einen äh, meuchelnden Lynchmob, der irgendwie sofort daran geht, diese Leute zu foltern, zu teeren, zu häuten und sonst irgendwas. Ähm, und danach gibt es dann wieder äh, Selbsthilfegruppe. Also eigentlich es ist es teilweise, wenn es nicht so ernst wäre, es wäre wirklich auch witzig, sich durchzulesen. Aber so richtig substanziell brauchbar ist das, was hier zu finden ist, nicht. Aber es ist sicherlich auch gut, hier ab und zu mal reinzuschauen, vor allem in die angepinnten Nachrichten. Denn wenn neue Sachen sich ergeben, dann werden die hier auch gepostet. Und in den gepinnten Messages findet sich also unter anderem auch hier ein ähm, jemand, der, also Daniel Pooh, hat hier irgendwie ähm, ein Google-Form, eine Google, ein Google-Formular entwickelt, wo man quasi reinschreiben kann, was man verloren hat, irgendwelche Beweise rein, dann auch irgendwie Polizeiberichte oder sonst irgendwas. Und ich möchte zu diesem google Form, formular äh, das natürlich dazu gedacht ist, dann auch Leute aktiv zu informieren, wenn irgendwie neue Sachen passieren, eigentlich nur folgendes sagen. So, also hier ist dieses Google-Formular. Ähm, ich wäre damit ein bisschen vorsichtig, denn äh, hier werden einige Sachen gefragt, die eventuell ein bisschen privat sind und die man vielleicht gar nicht preisgeben möchte. Also das Ganze setzt voraus, dass man einen Google Account hat und wenn man das mit seinem Google Account ausfüllt, dann hat natürlich derjenige, der dieses Formular hier hat, auch seine, die ganzen Google Accounts. IDs und kann also die in irgendeiner Form weiterverwenden. Zudem soll man hier also die Metamask-Adresse eingeben, sodass also die Leute, die dieses Formular betreiben, schon mal eine Zuordnung haben, Google-Account zu Wallet. Und wenn man jetzt also nicht ein eigenes, extra separates Wallet angelegt hat für, den, ähm, äh, für die Einlage bei Saturnbeam oder für den IDO, dann wird man natürlich darüber auch die gesamte Transaktionshistorie einem Google-Account zuordnen können. Davon möchte ich also von meiner Seite her erstmal abraten. Ich würde hier eventuell nicht unbedingt mitmachen. Dann soll man hier noch Screenshots von irgendwelchen Pool? Einlagen und so machen. Ich meine, da ist die Frage, wer hat die schon? Ne? Man soll noch schreiben, wie viel soll man, hat man verloren? Polizeibericht, da stehen ja dann möglicherweise, also das heißt möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar die eigene Anschrift und so drin, denn die Polizei nimmt ja nun äh, auch die persönlichen Daten auf, wenn man das Ganze anzeigt. Irgendwelche anderen Dokumente und so weiter und so weiter. Also ja, es muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Also ich persönlich mache das nicht, weil ich hier zu viel Preis gebe von meinen eigenen persönlichen Daten. Eine weitere Telegram-Gruppe, die es gibt, ist die Saturnbeam-Research-Gruppe. Gehen wir da auch mal kurz rein, schauen uns das Ganze an. Die Saturnbeam-Research-Gruppe, hier gibt es auch einige angepinnte Nachrichten, beschäftigt sich im Grunde jetzt damit mit den Ermittlungen der Community zu diesem ganzen Fall. Und hier werden die Informationen zusammengetragen. Hier kann man sich also über den aktuellen Stand informieren. Es geht weniger darum, hier also quasi mit, sich mit anderen auszutauschen, wie blöd der ganze war und so, sondern... Es geht hier ganz konkret darum, zu helfen dabei, die möglichen Täter ausfindig zu machen. Hier werden die Informationen zusammengetragen und das ist etwas, was dann auch in so mehr oder weniger professionelle Hände übergeben werden soll, weil es gibt hier irgendwie auch irgendwelche Teams, die sich auf darauf spezialisiert haben, also hier Cypherblade und so, solche Rugpulls und Scams aufzudecken und das ist schon eher was, hier würde ich ab und zu mal reinschauen und mich informieren. Letzte Möglichkeit, die ich hier noch irgendwie so biete oder die ich anbieten kann, ist, zeigt den ganzen Rugpull an. Wenn ihr einen Schaden hattet bei der ganzen Sache, dann könnt, habt ihr natürlich als EU-Bürger das Recht, auch eine Anzeige zu erstatten gegen Unbekannt. Es gibt von der Europäischen Union eine Cybercrime Unit, ein Cybercrime Center, das European Cybercrime Center EC3. Und ähm, hier gibt es auch die Möglichkeit, Report a Crime, also ein eine, ein Verbrechen zu melden, beziehungsweise eine Anzeige zu erstatten. Das Ganze ist aber eigentlich nicht wirklich so gedacht, dass man das auch wirklich tut. Weil wenn man sie hier sieht, Report Cybercrime Online, Find Out More, dann wird man natürlich verwiesen, was ja im EU-Recht auch so ist, an die einzelnen Länder. Man berichtet also, man geht nicht direkt auf die Cybercrime Unit der EU zu, sondern man muss Anzeige erstatten bei der Polizei. Das wäre hier in Deutschland die deutsche Polizei. Und dann landet man hier... Tatsächlich auf dem offiziellen Portal der deutschen Polizei mit den ganzen Ländern, weil ja Polizei Ländersache ist, muss man also im Prinzip sich an die Polizei in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wenden oder in Berlin, je nachdem wo man sitzt. Ne? Und ähm, das ist also nicht besonders, finde ich, nicht besonders benutzerfreundlich gemacht, weil man landet jetzt hier also nicht wirklich an der Stelle, wo man eine Anzeige erstattet, sondern man wird irgendwie auf die Polizeiseite verwiesen. Hier kann man auch dann zum Beispiel nachlesen, äh, wie viel Polizeimützen letztes Jahr angeschafft wurden und ähnliches. Hier Ist also nicht besonders hilfreich. Und wenn ich jetzt mal auf Nordrhein-Westfalen gehe, dann gibt es hier in Nordrhein-Westfalen tatsächlich die Internetwache der Polizei. Und hier kann man dann auch eine Anzeige erstatten, online und äh, allerdings auch hier sehr, sehr viel Hinweis, Hinweis, Hinweis, auch nochmal Verweis auf andere Länder, ne? so nach dem Motto, bloß nicht selber was damit zu tun haben, so Anzeigenerstattung und so weiter, also man soll die Notrufnummer 110 wählen, wenn Notfälle sind, finde ich auch irgendwie total richtig, finde ich auch gut, dass darauf hingewiesen wird, und dann kann man hier Anzeige erstatten, das Ganze ist ein Online-Formular, ähm, wo man dann eben die ganzen Daten abgeben kann. Ich persönlich habe mich auch dagegen entschieden, weil man muss einfach überlegen, um welche Summe es geht. Man muss ein bisschen abwägen, ist es einem das wert, die ganzen Informationen in dem aktuellen politischen Klima, wenn es um Blockchain geht, wenn es um Krypto geht, das ja nicht besonders freundlich zurzeit ist, ob man diese Informationen in diese Hände freiwillig geben möchte. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Natürlich hat man nur eine Chance darauf, dass es aufgeklärt wird von der Polizei, wenn man auch eine Anzeige erstattet. Das Ganze hat eventuell auch einen steuerlichen Aspekt, weil wenn man hier also ähm, schon einen Verlust geltend machen möchte durch diesen, IC, äh, durch diesen Rugpull, dann ähm, braucht man sicherlich steuerlich auch Belege und eine Anzeige bei der Polizei ist möglicherweise gegenüber dem Finanzamt ein gültiger Beleg dafür, dass man von diesem Rugpull betroffen war. Ohne irgendeinen Beleg könnte man eventuell Schwierigkeiten haben, den Verlust, den man gemacht hat, steuerlich geltend zu machen. Der Saturnbeam Rugpull hat ja nicht nur einen wirtschaftlichen Schaden angerichtet, sondern es ist auch so, dass tatsächlich die, der einzige, damals einzige Yield Aggregator, für Moonriver verschwunden ist damit und ähm, auch eine entsprechende Lücke hinterlassen hat. Und diese Lücke ist jetzt zum Glück wieder gefüllt durch die Plattform Autofarm. Und Autofarm ist ein Projekt, das meines Wissens damals auf der Binance Smart Chain vor etwa einem Jahr gestartet ist. Ähm, und hier konnte man also auf Binance Smart Chain quasi das Yield Farming automatisieren. Es ist ein Yield Aggregator, genau wie es bei Saturn Beam auch gedacht war. Und dieser Yield Aggregator Autofarm ist also jetzt schon sehr wohl etabliert, ist schon lange auf dem Markt, ist insofern ein sehr viel geringeres Rugpull- und Scam-Risiko und tatsächlich auch jetzt auf Moonriver gestartet. Es gibt aber noch nicht allzu viele Volts. es gibt hier eben nur... Volts, die sich mit der Plattform Solarbeam beschäftigen. Das mag eventuell auch damit zusammenhängen, dass Moonswap zum Beispiel hier nicht mehr so ganz gut gelitten ist. Man kann hier also nur mit Solarbeam arbeiten und man kann hier also seine LP-Tokens, die man auf Solarbeam bekommt, wenn man dort eine Einlage macht, wenn man dort in Liquiditätspool einzeit, hier staken und bekommt dann hier tatsächlich noch ganz attraktive APYs, nämlich 6,1.000, also 6.100%, 83.000%, 3.000% bei den ähm, ersten drei Pools und bei Stablecoin Pools immerhin ne, 77%. Das ist schon ganz ordentlich. Ähm, es ist allerdings auch hier immer noch mit Risiko verbunden, weil die Moonriver Plattform ist ja relativ neu. Ich gehe mal davon aus, dass Autofarm die Smart Contracts, die hier released werden, dass die durchgetestet sind auf anderen Plattformen dass auch das Projekt etabliert ist. Also hier wird wahrscheinlich nicht allzu viel von Autofarm her passieren. Aber es ist ja zum Beispiel auch Solarbeam beschäftigt, äh, be be beteiligt an der ganzen Sache. Und das bedeutet, wenn bei Solarbeam irgendetwas schief geht, dann ist man auch betroffen, wenn man seine Solarbeam-Einlage bei Autofarm gestaked hat. Insofern also auch hier nochmal der Hinweis, das Ganze ist sehr früh. Das Ökosystem Moonriver ist noch sehr jung. Man hat hier... Eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht. Es müssen nicht Rugpulls sein, es müssen nicht Hacks sein. Es können auch einfach nur Bugs sein oder andere Probleme. Deshalb ganz klar meine Empfehlung, klein anfangen bei den APY. Ist das relativ clever, nicht viel zu investieren, denn man hat ja einen hohen Ertrag. So, wie sieht jetzt unser Portfolio auf Moonriver zurzeit aus. Wir werden die Plattform natürlich nicht verlassen, sondern weitermachen. Ich hatte ja gesagt, das gehört ein bisschen dazu, wenn man so früh in einem Ökosystem unterwegs ist, wenn man so früh investiert. Das Ganze ist sehr riskant. Jetzt hat es uns leider einmal erwischt, aber davon lasse ich mich nicht entmutigen. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben bei Neko Finance eine Einlage von einem Ether. Das stimmt nicht. Also die Liquidität von 100 ISA ist hier tatsächlich definitiv nicht drin und der Gesamtwert beträgt auch nicht 24.000 Dollar. Das hier ist irgendwie so ein Rechenfehler oder irgendwas, ein Bug oder so. Die APA von 124 Prozent stimmt womöglich auch nicht genau. Aber äh, dieser eine Ether liegt jetzt hier in dem Vault drin. Der ist ähm, für 45 Tage hier eingelegt. Man kommt an die, äh, ich komme hier an den einen Ether nicht ran für 45 Tage. Die APR ist aber gar nicht mal so schlecht. In den letzten sieben Tagen sind ungefähr 671 Nikos zusammengekommen. Rechnen wir das nochmal schnell aus. Also 671, der ähm, aktuelle Wert des Neko Tokens liegt bei 0,26 würde ich jetzt sagen. Also mal 0,26 sind 174 Dollar, die hier zusammengekommen sind in einer Woche auf eine Einlage von ungefähr zur Zeit ja 4.000 Dollar. So viel ist der Ether gerade wert. Da kann man eigentlich nicht meckern. Das lassen wir jetzt einfach mal weiterlaufen. Geht ja auch nicht anders, ist 45 Tage eingelegt. Dann gibt es immer noch die Einlage von 50 m swap Tokens. Es sind 51 m swap Tokens. Das war die Voraussetzung für den IDO, für die Teilnahme am IDO. Und äh, die laufen immer noch. Auch hier kommen, äh, kommt eine gewisse APY zustande. Darüber, dass man also hier Moonswap Tokens bekommt, die kann ich hier auch harvesten. Da sind fünf Moonswap Tokens zusammengekommen in den letzten sieben Tagen. Fünf Moonswap Tokens sind auch immerhin 10 Dollar. Das ist jetzt nicht so besonders klasse, aber es ist in Ordnung. Ähm, der M-Swap Token ist etwas abgestürzt, aber jetzt hat er sich schon wieder ein bisschen erholt. Ist schon bei 88, 90 Dollar und ähm, eventuell erholt sich ja dieses Projekt hier. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier jetzt sofort komplett rauszugehen, alles zu verkaufen auf dem Tiefstand. Es gibt immerhin eine Chance, dass das Ganze irgendwann nochmal auf die Füße kommt. Ähm, zusätzlich dazu werde ich jetzt eine Einlage von 500 Solar Beam Tokens machen. Also ich werde 500 Solar Beam Tokens kaufen. Das ist die Voraussetzung, um hier bei Solar Beam an IDOs teilzunehmen. Und hier kommt in den nächsten Tagen ein IDO, das ist der das ist PolkaPad World, was auch immer das ist. Das ist eine NFT-Plattform mit einem speziellen Ansatz und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das wäre was für ein eigenes Video. Ich werde hier auf jeden Fall eine Einlage, eine Investition machen und an dem IDO teilnehmen, weil die generelle Strategie ist ja, an so viel wie möglich teilzunehmen an IDOs, um hier Tokens möglichst ganz früh am Start in den Anfangsstadien, im Anfangsstadium dieses Ökosystems zu bekommen. So bedauerlich das jetzt auch war mit dem Rugpull, das Leben geht irgendwie weiter. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt davon betroffen wart, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir können uns jetzt nicht die ganze Zeit mit dem ollen Rugpull aufhalten. Und es gibt Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel die Polkadot Parachain Auctions, die jetzt in 18 Tagen losgehen, nämlich am 11. November geht es richtig los. Man kann die Bedeutung dieser Sache hier gar nicht unterschätzen, denn nach langen Jahren, nach über vier Jahren Entwicklung ist es jetzt endlich soweit, Polkadot wird eine richtige Blockchain und es werden einige ähm, Projekte auf Polkadot starten und man kann hier sehr, sehr früh teilnehmen, sehr, sehr profitieren davon, dass man einer der ersten ist, die im Polkadot Ökosystem unterwegs sind. Und deshalb werde ich dazu eine Videoreihe machen, Wir werden das Moonriver Ökosystem jetzt eine kleine Weile verlassen, wenn es da irgendwelche Sachen gibt, wenn ich Zeit habe auch, dann werde ich da nochmal ein Update zu geben, sicherlich später auch nochmal darauf zurückkommen, aber jetzt im Moment es geht hier alles um das Thema Polkadot Parachain Auctions, weil ich euch die Chance geben möchte, hier richtig gut einzusteigen. Und darauf freue ich mich schon und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis bald.